Herzlich Willkommen in Wundtok. Hier am Dach von Afrika wird in wenigen Tagen die Generalversammlung, die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes beginnen. 400 Delegierte aus 145 Gliedkirchen werden sich versammeln, um über wichtige Themen zu reden. Das, was die Kirche in Zukunft weltweit bewegen wird. Wir schauen schon mal in die Themen rein, was wird uns beschäftigen und stellen die Frage, was hat das mit uns in der EKM zu tun, was macht das mit uns in Deutschland? Thank <laughs> you.